Hi und willkommen. Mein Name ist Daniel die und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Super Smash Bros Ultimate. Irgendwie habe ich jedes Mal Probleme irgendwie mich daran zu erinnern und ich weiß nicht wieso. Jedenfalls, ähm, ja, wir sind im abenteuer modus und wir müssen wieder ein paar Leute hier kurz und klein kloppen, wie diesen Fisch hier. Wir spielen Captain Falken. Mit dem werden wir hoffentlich was gerichtet kriegen, ne? Aber... Naja, das ist wieder die voraussetzung Komm her. Gut Sehr gut elektroabwehr runter um soll die stadt ausrüsten wollen und folgende falken darf spezial oben ja, das sieht wichtig aus dass man eingehen da gehen als ich fortlaufend Na warte. da wollen wir doch mal sehen äh. Ich such mal dazu ein Ich einen vernünftigen mit damit ich anfangen kann. Schau mal, den ich aufladen kann. Haben wir ja übertrieben, ne? Ja, hoffentlich. Willst das jetzt mit Captain Falken ja, jetzt, toll, wenn ich mit dem irgendwie jeden Gegner nicht treffe? hier erledigt kriege und da geht schon wieder? Irgendwann wollte ich machen, Geister vielleicht hochleveln. Da ich wollte mal ein paar Geister hochleveln, um zu gucken. halt ne? einige kann ich ja hier auf äh, Dings bringen. Yeah. Evolvierbar, gut, zum Beispiel, Bum, Bum. Ja, jetzt vielleicht kriegen die ja gute effekte er zum beispiel viel abwehr hat wäre vielleicht nicht schlecht also muss ich ja meine snacks mal loswerden ne? so. da kriegt jetzt bestimmt flügel ne? oder auch nicht Ja, aber wir zu dieser einen Ja, ja starker Smash. Details. Steckt eigene smash verkürzt Smash-Aufleiter. Das wäre ja doch nicht schlecht. Das so, will ich gerne mal aus, die anderen alle ja auch haben. Aber vielleicht sei hier irgendwie die Fähigkeit dabei, die mir so richtig aushilft. naja ja, habe ich mir schon gedacht. Die Mutter vom ja hier Notfall Angriff hoch Bei Schadenswert bei hohem Schadenswert kurzzeitig die Angriffskraft. Ne, das ist mir jetzt so nicht gut. so Revolver zu war der doch ne Wenn wir Snake, im oder irgendwie so was. Okay, Schussangriffe, ich fange an, wie Bogen und Beams. Okay, hier yeah, das sah nicht schlecht aus. Wenn ihr mir irgendwie viel Abwehr geben da wäre richtig gut. Nein, ja, 3800 und starker Smash kritischen Treffern bekomme ich irgendwie nichts mit, ja, was hier Lin mir normalerweise gibt. Ist das alles. Kirby Team und oh, nee. Vier Stück kommen. Okay, da werden wir ja wohl schaffen, oder? Mit den Falken. Die haben alle auf einmal auf, hat heute drehe voll durch war oh, es gut wir so ein müll hier ich bin kurz vor neuen kämpfer hier, glaube ich ist ja wieder so eine dämliche, ich mal der Falten kann uns hier helfen. Ich kann nicht jedes Mal, wenn ich ein Dreier oder so hier sehe, abhauen. Die Mann hat keinen Schaden. Die angefangen. dafür noch schlichter als vorher ah. so brutale so brutale dinger hier, die ich manchmal machen muss ey. aber machen die jetzt alle diesen angriff er nicht schon nach diesen blöden stab hier haben wo geht's denn du jetzt ah, ich muss ja echt alle ich muss ja echt alle level 3 ja ignorieren so, wo kann ich denn jetzt hier noch lang ja hier auf der karte sehe ich natürlich nicht dass das hat das, das, mich ein bisschen nervt so die ist auch schon seit ewigkeiten, ne ich brauche diese eine Fähigkeit was kann ich hier rein wo ich hier noch hin ne sind nach oben So, in ihr. Oder wenn ich ja wohl schaffen, irgendwie ne? Komm. Jetzt sieht es aus, als wird irgendwo weitergehen. Oh Gott. ich bin das schnellste wesen wo du aufgetaucht bist ey, da war ich der schnellste alter da wäre es jetzt gewesen wenn der ausgeflogen wäre deswegen wenn ich will nicht auf den der ist weg aber da kommt wahrscheinlich wieder nee. hm, kommt schon ja werde ich nie im leben schaffen aber ja wird leider auch nicht so viel bringen aber hat halt. 0,7? Watt? Also keine Ultrasmash. Komm her. Wäre es jetzt noch, wenn ich hier gewinnen würde. mache es jetzt nicht so knapp Dann wird nur am Ende mehr wehtun. Jetzt kriegst du die kommt ja. ja, komm schon, alles möglich. zwar unglaublich nervig wegen diesen einen Typen, aber, aber schon. Ich muss, ich muss ja schaffen. paar oh, dann treffe ich natürlich wieder überhaupt nichts hier. Boah, du blödes Mistfisch, ey. Oh, Junge, ja, komm, ich muss das Ding ja als erstes irgendwie erledigen. jetzt einfach nicht ey. so nervig. oder oh, lass mich auf den losgehen. Ey. Oh, der geht Boah, junge wir so auf die nüsse ey. Ich muss das schaffen man kann ja nicht tot sein wenn er irgendwie ausfliegt So, ihr beiden. Hey! Boah, was ist das? Boah, dann verliere ich bin wieder sowas. Ah, ein oh. Dreck, ey. Na ja, gut. Das ist aber fünf Viech, ey. Mein Gott. also ja, so 2 gegen 1 schon irgendwie so schwer sein kann, dass man nicht weiterkommt, ey. War super. Nee. also ja, war bringt jetzt auch nicht mehr weil ja, ultras mädchen ja nur 127 kp wie soll ich das noch mit schön schaffen ey. Hat oh, er jeden Angriff, dass ich ihn nicht zu fassen kriegt? Oh. Gibt es doch einfach nicht? Wir haben youtube 2 Y, warum nicht mal Mute X? Das war ehrlich, ey. überall kommt YouTube-N vor äh, Y, Die irgendwie Mute X, wenn man jetzt ganz vorsichtig. Nein, ich wollte das. Oh! Oh, Junge! Ey. Gibt's doch einfach nicht, ey! War das Was machst du da? Boah, und sobald ich natürlich aufhöre, dann kommt er direkt. So, ganz vorsichtig mal hier. Komme her habe ich nie im Leben. Er setzt gleich wieder Super Sonic ein, dann bin ich weg. Mein Ding, das ist auch weg. Oh Gott, und so viel Stress gerade. Ich bin ich tot. auch nicht. Boom, komm her, die schaffe ich noch. Komm. Komm. Jawohl. Oh. Oh. Gott verdammt. Geschafft. Gut. Wir schaffen, wir kommen wahrscheinlich irgendwo hin. Wo kommen wir da hin? Neuen Ort. Ich bin fast so aus. Nö, waren wir schon mal. Was soll's, egal. Ja, hier, hier kommen wir zum neuen Ort. Gut. Dann haben wir ja Steine, immer ja auch weg. Immer ja weg. Boom eine truhe ist drin der sheriff legende weiß nicht soll ich darüber so froh sein jemand da endet die karte ja okay da war es jetzt nicht so wert aber was soll's was wird denn hier verlangt Oli, ach das, nee da ist doch schon der Final Boss, oder? Hier da oben, hier gehen wir mal hier durch. Vielleicht passiert da jemand was Interessantes. Ich habe in so eine Mini Dungeon Tempel des Lichts, Nairo. Wie Unverwundbarkeit? Arschen? Lass ich dich eben raus. Genau so. Okay, ist gut. Ach, jetzt, jetzt die ganze Zeit eine ne? Boah, bleibt gefälligst auf der Seite. Oh. Oh. Alter, willst du mich verarschen? ja ich habe einen richtig nervigen kampf hinter mir aber jetzt keine zeit für so einen scheiß ey. und dann zu feiern der gegner startet mit einem schnitter sollten mir mit ohne die schwertkämpfer klassen in Fire Emblem. ich auch noch nie irgendwo anders gehört aber sollen angeblich schwertkämpfer sein ja er trifft natürlich so mit den allerersten schlag ne, wenn der gegner hat ja er hat schon wieder gesehen Junge ich habe keine Ahnung von Schwertern hier wo oh, kannst du mal stehen bleiben oh. <lacht> ja, einige Kä kämpfen ey kampf gehen bei guten timing ja stark bei guten timing geil da bis ich hier mein brett hier hoch ballern wir haben wir da simon wenn den kampf und befreien den kämpfer ich bin der meister des universums Oh, Dreck. Boah, warum habe ich hier so Probleme schon wieder? Oh. komm mal hin. Und den seine ganzen Sachen, die er da wirft, ne? Das ist aber auch nervig, ey. Oh. Du machst auch einen Falken Kick hier, so geht das. Ich wollte ihn gerade graben. Nein, ey. Boah, ey, ich kriege so manchmal hat Kotz in dem Spiel. Ich habe gerade meine Ultimate ready. Genau, dann haut er mich natürlich raus. Ey. Na warte du. warte du, Egel du. Tut aber auch von jeder Seite hier was werfen, ne? Tut eben so einen Winkel was werfen. Meine, boah! Dann tut er von vorne was werfen, sag mal. Haben wir es jetzt mal? Alter. Hm. Ja und wie, wie oft die diese perfekte Abwehr kriegen, ey? Das ist auch normal ey doch niemand. ja schon wieder. Schon wieder, ey. Wie kann man das nur so oft hinkriegen? Boah, jemand ist hat denn weil Captain falken ja voll der Nahkämpfer ist, komme ich gegen den nicht an, oder was? Weil ich so nah an den heran muss. Und der wirft irgendwie von allen Seiten hier, was? Bo Bo dann boah. mich die hat ja richtig an, ey. Boah, ist ja schon wieder da, bis Nee. dich. Da macht er so was weil sie kann zehnmal hintereinander so eine perfekten ausweich dingen machen ne? weil ich hoffe nicht in die level reinzukommen ey. <lacht> Boah, ey. verarscht mich doch hier, das spiel Was ist das Infinity. Oh. Ja, wird aber ja wohl schon klappen oder 2000 120 KP, okay, die halten aber nicht so viel aus. Wollt schon sagen, ey. langsam übertreiben sie hier ein bisschen so. Oh. da muss man sagen jemand wird dadurch schon drauf gehen Boom. Flieg, mach es wie ein Mann, und wer zum Stern? war es umgekehrt, was es wie ein Stern, wer zum Mann? Herakles hat... wieder ein mich Er springt sehr häufig. Ja, ich sehe es. dass ich hier rein will, so, den sein Jetpack ist weg. So also wieder haben. So wieder haben. So ja wie stark der andere Kampf ist, machen wir den auch noch. Oh, das ist wahrscheinlich wieder vor der killer ja ah, mit dem laser das heißt sogar so oh, herakles Startet mit der ärzt wird ja wohl machbar sein über ein prozent abzieht na, schon wieder du. Du bist tausendmal einfacher als der andere. Oh Mann, ehrlich. Krebs, glaube ich. Heißt mir doch, ne? Ich soll überall essen. Finger weg davon. also Suppe. Oh. Kann man nur so oft die Dinge ausweichen, nee. Hey, Finger weg. Wie <lacht> ein rennen renne da äh. Herakles. Habt ihr schon mal von Herakles gehört? Die Tür. Da kriegen wir auch noch. Spezial unten als dieser Hammer, ne? Ja, hey, das ist mein Farbschema. Da ist er überhaupt nicht nervig. Da ja, kommen gar nicht näher, Schade, einfach einen Hammer und bleiben da. Ey, wie kannst du es eigentlich wagen? Wollen natürlich. Das hat Captain Falken, ne? Na, ich glaube da links war nur eine Truhe oder irgendwie so was. Nee, aber irgendwas zum aktivieren. Hat da drin noch ist das ist noch ein kämpfer und da ist irgendwie in so ein wegen kommen das machen wir noch. noch ein bleiben den charakter most fans service charakter Wir einige sogar sagen das spiel ist nur erfolgreich wegen ihr weil sie brüste hat es <lacht> genauso wie im Trailer, als Lucina vorgestellt worden ist und Captain Falcon und Robin, Kampf ungefähr gleich ab. Mal Ruhe, ja ne, willkommen Gegner, <lacht> sowie wie ihn Kiddekarosa, weiß immer auch noch schnell platz und war da immer mal das da ist. Tun uns auch noch bestimmt 100 juwelen kommen mein ding war stärker da ja, ist neben du bist neben neben so nervig wie simon also ja mit kämpfen und mit. Hey, das hat's greift Clever. Okay. Ah. Was passiert? Oh. Geht das Ding weg? Aha. Jetzt können wir wieder durch. Neue Orte erkunden. Sehr gut. Ich muss sagen, wir haben relativ viel erreicht hier in diesem Bad. 102. Noch 18 Dinger. Und ich muss mir natürlich merken, dass hier drin wieder irgendwie noch einer übrig war, den ich nicht erledigen konnte. Und das wird sehr nervig sein. Weil ich habe ja gar nichts an da Kann ich hier irgendwie verkaufen? Irgendwie fünf Gegner oder äh, fünf Gegenstände hier verkaufen? Wie mache ich das? schon mal hier nachgeguckt ey. stehe nicht ich meine ich habe das mal irgendwo gesehen ich weiß noch nicht mehr wo wow, Wo tut man Gegenstände? ich muss fünf gegenstände verkaufen irgendwie ich habe keine ahnung wie man das macht Macht man nicht hier, ich glaube, hier machen man das ja wohl. So war noch ein Meilenstein, wenn wir hier fertig sind. Jetzt speichern wir mal. Es war noch nie gemacht, glaube ich, aber also jetzt. so Boom! 2 oh, Jetzt kriege ich Geisterpunkte. habe ich gerade gebraucht für unter Stärken fünf Geister Evolutionen durch. Ah, okay, dann geht Legende. Sammeln 770 Ding Geister Training im Studio. Verkaufe wird um fünf mal Items habe ich auch schon gemacht hier. Ahnung. Jedenfalls da war es wieder für diesen Part. Ich würde auch sagen, etwas dann allgemein für heute. Schon acht Parts aufgenommen. noch ein bisschen Musik. Und Kämpfergeist Ludwig. Da sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat mal gefallen. Wenn ja, hinterlasst ein Abo und einen like einen Kommentar, das wäre ich nett. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ciao.